Ja, ich arbeite für Lieferando. Das ist wahrscheinlich allen bekannt, einer der größten oder der momentan der größte Essenslieferdienst äh, in Deutschland. Und das mache ich hier in Frankfurt am Main. Also ich bin Kurier, ähm, ich liefer aus und auf der anderen Seite bin ich auch noch äh, inzwischen Betriebsrat äh, für Lieferando Frankfurt am Main und Offenbach. Vor der Corona-Pandemie mussten wir nicht auf Mindestabstände, Masken, äh, ständig äh, Hände reinigen äh, und solche Sachen achten. Ne? Also der Arbeitsalltag durch Corona ist halt komplexer geworden. Ne? Wenn, du, wenn du nach jedem Kontakt die Hände reinigen musst, du musst halt immer wieder Pausen machen und so weiter. Es war, es war mehr Aufwand und vor allen Dingen hast du weniger Luft bekommen, ne? hinter so einer Maske. Wenn du, wenn du Fahrrad fahren musst und Treppen steigen, ist halt schon äh, anstrengender auch. Ne, und äh, auch risikoreicher, ne, die, die Infektionsgefahr. Wo man auch sehen muss, der Kurierjob, wenn du ihn Vollzeit ausübst, ne, dann äh, machst du Vollzeit eine Art City-Triathlon. Eine Kombination aus Treppensteigen, <lacht> Fahrradfahren, <lacht> sich gegen fliegende Bierflaschen verteidigen ja, und irgendwie mit aggressiven Kunden reden. Ne? Also auch eine psychische Arbeit, die zu, zu Beginn der Pandemie ähm, gehörten wir äh, Kurierfahrer, wir Dienstboten auf, auf Rädern ähm, noch, noch zu diesen Gruppen, die beklatscht wurden. Ne? Auch so ein bisschen beneidet. Ne? Wir waren ja eine Zeit lang die Einzigen, die dann nachts äh, durch die Gegend fahren durften. Das ist auch ein Privileg. Inzwischen hat sich das ähm, schon gewandelt. Ne? Also so ähnlich wie bei den Pflegern und Co. Ne? So mit, äh, außer klatschen ist erstmal nicht viel gekommen und jetzt kommt äh, immer öfter die, die dunkle Seite der Geschichte auf, nämlich äh, Kurierfahrer ähm, als, als Zielscheibe. Ne? Wir werden uns inzwischen, und das bekomme ich mit als Betriebsrat, aus immer mehr Städten Vorfälle gemeldet, in denen Kollegen von mir mit Essensresten, stinkenden Flüssigkeiten, Bierflaschen oder direkt gleich mit Fäusten äh, angegriffen werden. Und das ist auch eine direkte Folge äh, der, der Pandemie. Wir bekommen auf der Straße, die, den, wir haben den Aggressionspegel, den steigenden Aggressionspegel äh, der Menschen direkt abbekommen. Ne? Die ökonomische Situation hat sich ähm, nicht verändert. Ne? Ähm, bis auf eine kurze Zeit lang, wo die Leute mal ein bisschen mehr Trinkgeld gegeben haben, hat sich das auch normalisiert und für unseren Arbeitgeber ähm, hat es sogar bedeutet, dass er, dass er, dass er seine Gewinnerwartungen, seine Finanzerwartungen mehr als also die wurden mehr als übertroffen. Natürlich, es hat sich so ein bisschen so, wir bekommen jetzt nicht mehr den absoluten Mindestlohn, sondern dann zum Jahresbeginn wurde gesagt, es bekommen alle zehn. Ne? Aber wenn man davon ausgeht, dass man in Deutschland ne, wirklich äh, seriös berechnet, und nicht von irgendwelchen Ultralinken gefordert, mindestens 12 Euro brutto die Stunde bekommen sollte, ist alles unter zwölf äh, braucht man eigentlich nicht drüber zu reden. Ne? Also wir, wir können anfangen zu sprechen, ab 12 Euro und ganz ehrlich, eher so ab 14, 15 in so Ballungsgebieten, wie, wie hier in Frankfurt am Main. Hier sind, herrschen ganz andere Lebenshaltungskosten ne, in diesen Zentren. Also nee, ich bin sehr digital. Das muss man mal sehen. Also als, als Kurier, mein direkter Vorgesetzter ist hier in, ne, in meinem persönlichen Handy, ist mein Vorgesetzter, die App nicht das einzige Unternehmen, was im Moment Menschen irgendwie im Niedriglohnbereich auf Fahrräder setzt. Das ist eine unglaubliche Zahl von Supermarktlieferdiensten, von Postdiensten, von Lasten, Fahrraddiensten, Paketdiensten und Lieferando. Und ähm, tatsächlich ist dieser Bereich, äh, in dem Menschen irgendwie mit Fahrrädern einer Arbeitertätigkeit, einer körperlichen, einer anstrengenden körperlichen Tätigkeit nachgehen noch nicht durchreguliert. Wir müssen vor allen Dingen Bewusstsein dafür schaffen, dass es tatsächlich ein Beruf ist. Selbst ähm, äh, unter unseren eigenen Kollegen ne, sind natürlich sehr viele dabei, die sagen so, hey, ich mache das doch nur vorübergehend, ne? ich bin doch nur Student. Aber tatsächlich auch in diesen Zeiten, ne, der Anteil an Menschen, die davon ihre Existenz bestreiten, wird einfach immer größer treffen. Ne? Da entsteht gerade ein ziemlich großer, unregulierter, digital gesteuerter Arbeitsmarkt und das wird über kurz oder lang alle betreffen. Wir Kuriere, wir sind quasi die Labormäuse, wir sind die Laborratten für das, was nächste Woche mit den Büromenschen gemacht wird. Und da muss man aufpassen, da muss man wirklich drauf achten.